Die naperschen Rechenstäbchen sind im frühen 17. Jahrhundert von John Napier entwickelt worden, einem schottischen Mathematiker. Er hat sie 1617 erstmals publiziert. Das Rechnen mit den indisch-arabischen Ziffern ist zu diesem Zeitpunkt auch in Europa schon seit einigen Jahrhunderten bekannt. Verbreitet hatte sich hier aber erst seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Vorher verwendete man die römischen Ziffern, mit denen, mit denen man direkt nicht rechnen kann. Als technische Unterstützung für das Rechnen waren beispielsweise der Rechentisch und der Abacus verbreitet. Zu beiden habe ich hier schon Videos vorgestellt. In einem weiteren Video erfahrt ihr auch einiges über die Hintergründe des Rechnens mit den indisch-arabischen Ziffern, für die sich nun die Frage stellte, ob man, vor allem für schwierigere Aufgaben wie die Multiplikation, ebenfalls ein geeignetes Hilfsmittel bereitstellen könnte, das solche Rechnungen vereinfachte und weniger fehleranfällig machte. Ein solches Hilfsmittel sind die naperschen Rechenstäbchen, mit denen ich hier nun eine solche Multiplikation durchführen möchte. Zugrunde liegt diesen einen Rechenverfahren, das man auch auf Papier anwenden kann, die sogenannte Multiplikation nach Art der Jalousien. Dabei wird die Multiplikation letztlich auf eine Folge leichter Additionen zurückgeführt, deren Ergebnisse man geschickt untereinander schreibt. Auf den Rechenstäbchen selber ist das kleine 1x1 aufgedruckt, sodass man nicht einmal mehr dieses beherrschen muss, sondern nur noch die richtigen Stäbchen in der richtigen Reihenfolge ablegen, Werte ablesen und einfache Additionen ausführen muss. Das also möchte ich nun einmal vorführen. So, hier habe ich also meine nepischen Rechenstäbchen in diesem kleinen Kästchen und dies ist die Rechnung, die ich gleich durchführen möchte. 9.256 möchte ich multiplizieren mit der Zahl 4.371. Öffnen wir zunächst einmal unser Rechenkästchen hier sozusagen und dann sehen wir eben hier, dass wir hier die nepischen Rechenstäbchen enthalten haben. Wir sehen, nehmen uns hier aus diesen Stäbchen nun diejenigen heraus, die uns die erste dieser beiden Zahlen angeben. Das heißt, ich suche mir jetzt hier geeignete Stäbchen heraus. Ich, nehme, ich weiß, ich brauche vier Stäbchen. Ich nehme mal vier Stück. Zufälligerweise picke ich gleich die richtigen heraus, weil von denen ich schon weiß, dass ich sie gleich brauchen werde. Und suche nun das, die Stäbchen entsprechend so heraus, dass sie mir diese Ziffern geben. Die Ziffer 9 habe ich hier einmal auf einem dieser Stäbchen. Hier habe ich die Ziffer 2. Hier habe ich die Ziffer 2. Hier habe ich keine 5, aber hier habe ich eine 2, auch hier habe ich eine Ziffer 5 und hier habe ich eine Ziffer Nummer 6. Das sind also, ist also nun meine Zahl. Diese vier Stäbchen nehme ich nun und lege sie mir hier in den oberen Teil dieses Kästchens hinein. Kann man auch sonst wohin hinlegen, aber das ist hier ganz praktisch, wenn man sie hier hinlegt. Dann nehme ich zusätzlich noch dieses Stäbchen hier, das einfach nur die Zahlen selber einmal darstellt, um sie gleich eben leichter ablesen zu können. Und dieses Stäbchen lege ich nun daneben. Nun möchte ich also diese Multiplikation hier durchführen. Das mache ich, indem ich stellenweise vorgehe. Das heißt, ich multipliziere die Zahl 9256 zunächst von hinten kommend mit der 1, danach mit der 7, danach mit der 3, danach mit der 4 und ich muss mir die Zwischenergebnisse hier jeweils notieren. Dafür mache ich das ähnlich wie bei der schriftlichen Multiplikation, wie wir sie aus der Schule kennen, dass ich hier eine Linie ziehe, und mir dann gleich die Zwischenergebnisse notieren werde. Das Erste, was ich also nun machen möchte, ist, dass ich mit der 1 multipliziere. Dazu suche ich mir hier in diesem, auf meinem Rechenstäbchen die Zeile mit der 1 heraus. Und um das ein bisschen besser verdeutlichen zu können, habe ich mir so eine kleine Schablone gebaut. Die braucht man eigentlich nicht. Die lege ich mir jetzt hier hinauf. Ich beginne also nun an der letzten Stelle. Das heißt, ich habe hier die 6, die hier steht, und schreibe sie hier, hinunter, hier drunter. Dann habe ich hier, muss ich jetzt jeweils über die Diagonalen addieren. Der obere Wert ist durchgestrichen, das heißt, hier steht einfach nur eine 5. Hier steht wieder ein durchgestrichener Wert und eine 2, die schreibe ich also nun hierhin. wieder ein durchgestrichener Wert und eine 9. Und das sind die vier Werte, die ich hier ablesen konnte. Die 1 ist ja wie gesagt nur mein Merker, dass ich mich gerade mit der 1 beschäftigt habe. Das heißt, ich habe also nur die Zahlen abgeschrieben. Gut, 9256 mal 1 ist nicht sehr kompliziert gewesen. Das kriegen wir auch gerade noch so hin. Hätten wir also einfach auch hinschreiben können. Aber das Verfahren zeigt schon mal, wie es funktioniert. Nun möchte ich 9256 mit der 7 multiplizieren und notiere das Ergebnis ab dieser Stelle, also unter der 7, beginnend nach links. Dafür nehme ich nun hier die 7er Zeile her. Und wieder zur Verdeutlichung lege ich diese Schablone hier hinüber und beginne wieder von hinten mit der Addition über die Diagonalen. Ganz hinten steht hier eine 2. Davor steht 4 plus 5 ergibt also eine 9. Davor 3 plus 4 ergibt eine 7. Davor 1 plus 3 ergibt eine 4. Und davor eine 6. Dann habe ich also jetzt 9256 mal 7 gerechnet. Das ist der Wert, der hier nun steht. Nun rechne ich als nächstes 9256 mal 3 und positioniere das Ergebnis hier ab der 3, ab dieser Spalte hier, nach links. Dafür gehe ich genauso vor wie eben. Ich nehme wieder meine Hilfsschablone hier, wie gesagt, nur zur Vereinfachung des Ablesens oder damit man es im Video besser sieht. Die hinterste Ziffer ist also eine 8. Davor haben wir nun 1 plus 5, also 6. Davor haben wir 1 plus 6, also 7. Davor haben wir 0 plus 7, also 7, und davor haben wir eine 2. Das heißt, 9256 mal 3 ist der Wert, den wir hier gerade ausgerechnet haben, 27768. Nun bleibt noch die letzte Operation, 9256 mal 4. Wir gehen genauso vor wie eben. Wir nehmen die Spalte hier wieder her und addieren wieder über die Diagonalen und beginnen jetzt mit der Notation an dieser Stelle. Die hinterste Ziffer ist eine 4. Die Ziffer davor, 2 plus 0 ergibt 2. Die Ziffer davor, 2 plus 8, das ergibt 10. Also schreiben wir hier eine 0 und merken uns die 1 im Sinn. 0 plus 6 ist 6 plus die 1, die wir noch im Sinn haben, ergibt 7. Und ganz vorne steht eine 3. Damit sind wir mit der Multiplikation durch. Wir haben jetzt also 9256 mal 4 an dieser Stelle gerechnet und können nun diese Zahl Einmal diese vier Zahlen einmal zueinander addieren. Das ergibt hier hinten eine 6. 5 plus 2 ergibt 7. 8 plus 9 sind 17, plus 2 sind 19, mit einem Übertrag von 1. 6 plus 4 sind 10, 17 plus 10 ergibt 27. Eine 2 im Übertrag. 4 plus 7 sind 11, plus 10. 2 sind 13 plus 2 ergibt 15, also 5 und 1 im Übertrag. 6 plus 7 sind 13 plus 1 sind 14, ein Übertrag. 7 plus 2 sind 9 plus 1 sind 10, plus ein Übertrag und hier eine 4. Das heißt, unsere Summe, äh, Entschuldigung, unser Produkt natürlich, wenn wir uns gerade nicht verrechnet haben, ist 40.457.976. Wir haben also gesehen, wie man eine Multiplikation zweier vierstelliger Zahlen, aber vom Prinzip her auch größerer Zahlen mit die Hilfe dieser Rechenstäbchen durchführen kann. Eine Rechnung, die wir im Kopf sicherlich nicht hinbekommen hätten. Natürlich kennen wir heutzutage das Multiplikationsverfahren, das wir in der Schule gelernt haben, die schriftliche Multiplikation. Die aber erfordert zumindest noch, dass man wenigstens das kleine einmal 1 beherrscht. Hier ist nicht mal das mehr notwendig, wenn wir die Naperschen Rechenstäbchen verwenden. Diese Rechenstäbchen dienen übrigens auch als Grundlage für die erste Rechenmaschine, die hier gebaut wurde, nämlich die von Wilhelm Schickard, die wir in einem anderen Video noch kurz vorstellen werden. Diese stammt aus dem Jahr 1623, also schon sechs Jahre, nachdem die Naperschen Rechenstäbchen vorgestellt worden sind. Mit dieser Maschine kann man multiplizieren, ohne dass man dabei noch überhaupt einen Hauch denken muss. Man muss quasi nur noch Rädchen in der richtigen Reihenfolge drehen und sonst nichts. Das soll es als kleiner Einblick gewesen sein, wie man mit den Naperschen Rechenstäbchen eine Multiplikation durchführen kann, ohne dass man viel geistigen Aufwand dort hineinstecken muss, sodass also im Grunde genommen fast jeder mit diesem Hilfsmittel recht komplexe Multiplikationen durchführen kann. Damit verabschiede ich mich und sage wie immer Tschüss.